In Züppich ist das Bädermuseum, in Köln ist der Kölner Dom und in Kommern ist das? Heilig-Museum Also wir versuchen ja so ein generationsübergreifendes Museum zu sein und auch was für die Erwachsenen, aber auch für die Kinder zu bieten. Das ist uns ganz wichtig. Das Programm Prall. Das ist hier eingeschult worden, 1963. Ja. Und da haben Sie das Ding gehört? Ja, natürlich. So, es ist wirklich schräg, das Ding. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Verehrtes Publikum, begrüßen Sie mit mir das damalige Waisenkind, das den Schaf von Persien besuchen durfte, 1963, Cecilie Beddingsfels. Das Jahr davor war ein großes Erdbeben in Persien. Und Deutschland hat unter anderem sehr geholfen und der Scher hat als Dankeschön dann ja, drauf ein Kind eingeladen, was das Paar sehen kommen durfte. Kölner Stadtanzeiger, Ausgabe Euskirchener Land am 3. und 4. August 1963. Schon 100.000 Besucher im Freilichtmuseum. Am Samstagmorgen begrüßt der Direktor des Rheinischen Freilichtmuseums Kommern, Dr. Adelhard Cipelius, den 100.000. Museumsbesucher seit der offiziellen Eröffnung am 20. Juli 1961. Wir jetzt Originalmode aus Anfang der 60er Jahre. Die Anina zeigt uns ein ganz schlichtes Tagesoutfit. Das ist dann ein Kostüm für etwas frischere Tage schon, für den Herbst 1963. Eine schöne Auswahl an Petticoatkleidern. kleidern leicht in A-Form, ein Etui-Kleid, Kostüm in Chanel-Stil, was auch sehr gerne von Romy Schneider zum Beispiel getragen wurde. Jetzt geht es los mit Nachmittagsmode oder etwas schickere Mode und Abendmode. Etwas ganz feines, ein äh, kamelfarbenes Kostüm mit einem ocelot und passendem Hut mit äh, Pailletten und Perlen, das Abendjäckchen dazu und das zieht die Wiebke uns jetzt aus, damit sie uns das schöne, tiefe Rückenquartier zeigen kann. Mit einem kleinen Pelzjäckchen, allerdings aus dem neuesten Material Kunstpelz. Das musste ab jetzt nicht mehr unbedingt echter Pelz sein. Ein Minikleid, wo die Kürze noch betont wird durch eine Federboa. Die Damen werden jetzt gleich auch in diesem Outfit noch ein bisschen hier hochplanieren. Also wenn Sie noch das eine oder andere Foto machen möchten, können Sie die Damen gerne ansprechen. Dr. Mangold, 1963, ich darf fragen. Verbinden Sie etwas Besonderes mit dem Jahr, ganz persönlich? Ich persönlich nicht, aber wenn ich mir so die Fahrzeuge anschaue, die wir auch hier im Museum haben, hat das Jahr 63 schon da seine Spuren hinterlassen. Das war das Jahr der Verkehrssicherheit. Wie wurde man denn Schülerlotse damals? Wir mussten alle 13 Jahre alt sein, das war also Grundvoraussetzung. Ja, und dann wurden wir von einem Polizisten ausgebildet. Musik Wir nach Skandinavien, Wirksgeschwindigkeit 140. 140. Das wir uns, das die Ich mache hier Lebensmittelkontrolle. Wir sind jetzt das erste Mal hier und ich denke und hoffe nicht das letzte Mal.